Hey Skatfreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid und die Partie, die ich heute zur Analyse mitgebracht habe, die ist noch relativ frisch. Habe ich selbst gespielt am letzten Sonntag in meinem Livestream. Zweite Serie, 33. Spiel. Und warum weiß ich das noch so genau? Nun, das war schon eine extreme Verteilung, gegen die ich da angelaufen bin und dann ein kurioser Verlauf. Ich denke, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird weder euch noch mir diese Verteilung und ein ähnlicher Verlauf äh, jemals wieder über den Weg laufen. Dennoch stecken da eine ganze Menge sehr prinzipieller Gedanken und Ideen drin und daher, äh, meine Einschätzung, lohnt sich das auf jeden Fall auch mal ähm, ja, in die Analyse noch mal einzusteigen. Was kann ich euch erzählen zur Skatfreunde-App? Also wir sind sehr fleißig, es passiert eine ganze Menge, allerdings eine ganze Menge auch im Unterbau, wo im Moment nicht allzu viel zu zeigen ist. Wir sind an der KI dran. Ähm, nichtsdestotrotz von mir äh, kurze, kurzes Lebenszeichen natürlich hier im Discord, in der Community, wo ihr äh, euch informieren könnt, wo ich euch herzlich einlade, am Ball zu bleiben. Da habe ich mir ja selber so eine mir und euch so eine kleine Herausforderung gegeben, schaffen wir es bis Ende Oktober 500 Scart-Freunde hier in dieser Community zu versammeln. Aktuell haben wir auf der Joker-Karte 304, nichtsdestotrotz sind es schon fast 400 von euch. Also wenn ihr noch in die ersten 500 rein wollt, und das ist natürlich schon irgendwie was Cooles, denkt euch mal ein bisschen später, wenn diese Community richtig groß geworden ist, wer war von Anfang an dabei, dann sage ich euch, kommt jetzt dazu. Ähm, holt euch die News, äh, lest, was wir euch ähm, ja, an Artwork zeigen, was ich euch hier und da mitteile oder seid ganz einfach dabei, wenn hier auch am helllichten Tag immer irgendwo an einem Tisch gespielt wird. Und der Hinweis hier an der Stelle, das hier ist nicht die Skat-App. Die Frage habe ich auch einmal bekommen und da sind doch Tische und da spielen noch welche. Na, das ist hier ein äh, Videoconferencing, äh, wo ihr euch ganz einfach mit dazusetzen könnt und dann mit anderen äh, Leuten über Skat sprechen könnt. Das selber ist nicht, noch nicht die Skat-App, sondern so ein bisschen das Umgebende. So, und jetzt gucken wir uns diese Verteilung an. Ich habe das Ding in Mittelhand bekommen. Diese Ausgangskarte mit den drei Buben habe ich 18 gesagt und war dann sofort Besitzer. Natürlich habe ich angenommen, dass ich sehr gut finden werde und natürlich lag ich auch richtig. 21 Augen, das ist äh, nun wirklich Premium. Kein Grund, sich zu beklagen. Das Spiel ist jetzt ziemlich stark geworden. Erste Frage natürlich wie drücken und was spielen. Ich denke, zwei Varianten sind hier im Rennen. Die eine ist quasi das Blatt sauber zu drücken, drei Augen drücken, dann kommt noch die Entscheidung Herz oder Pik. Ähm, die andere Frage ist eben, ob man ich habe mich jetzt für Herz entschieden, im Übrigen. Ich habe mich für Herz als Trumpf entschieden, weil in Peak mit 8,9,10 die Beikarte eben doch noch eine Nuance stärker ist als mit 7,9,10. Könnt ihr auch mal äh, recherchieren. Ähm, habe ich äh, sowohl im Strategietrainer als auch im Video unter äh, dem Titel Das Geheimnis der Luschen entsprechende Analyse, warum 8,9,10 nun in der Beikarte stärker ist als 7,9,10. Und insbesondere dann, wenn man vielleicht davon ausgehen kann, dass man in Trumpf, bei einer Normalverteilung nur einen Stich abgibt, hier mit 13 Augen. Ähm, ja, stellt sich dennoch die Frage, auch wenn man hier Herz spielt, ob man nicht vielleicht auch doch die Pik 10 mit runterdrückt. Normalerweise, je stärker man im Prinzip in Trumpf in den Buben ist, desto lieber hat man ja auch äh, so einen vollen im Keller. Dennoch muss man natürlich auch sagen, dass man damit quasi, in, wenn in der Spieleröffnung, und man ist ja eben nicht in Vorhand, in Vorhand, denke ich, wäre diese Drückung ähm, die Beste, aber man ist ja in der Mittelhand und da hat man quasi mit dieser Variante in zwei Farben eine gewisse Schwäche dabei. Und das kann eben in der Spieleröffnung dann, ja, beschwört dann andere Drohungen herauf. So gesehen, ich habe mich letztlich entschlossen, hier das Blatt quasi sauber zu drücken, drei Augen zu drücken und dann schauen wir einfach mal, was passiert. So, es ging ganz unverdächtig los. Kreuzlusche, von mir das Ass. Von hinten kam schon die Dame und während ich jetzt an der Stelle noch im Livestream, ich verlinke euch das Video übrigens auch nochmal, darüber am Dozieren bin, warum ich denn jetzt Herz zu Trumpf gemacht habe und nicht Pik, ziehe ich also schon mal den ersten Trumpf und da kommt dann der Schockmoment. Links ist gar kein Trumpf, ich spiele gegen alle fünf Trümpfe. So, in dem Moment könnte man schon sagen Panik. Sehr wahrscheinlich ist das Spiel nicht zu gewinnen, allerdings Panik ist ja nun mal selten ein guter Berater. Natürlich gehe auch ich in dem Moment davon aus, das ist doch nicht zu fassen, aber wir haben eine neue Situation, auf die müssen wir angemessen reagieren. Ähm, ich glaube halt auch nicht unbedingt, dass wir jetzt noch eine sehr gute Chance haben, das Spiel zu gewinnen, aber man wird es eben versuchen. Gute Nachricht immerhin, die Trümpfe sitzen vor mir und nicht hinter mir. Damit ist ein ähm, Trumpf-Gabel-Endspiel ein, ein Stück weit schon mal wahrscheinlicher. Und genau, wenn die Trümpfe so einseitig sitzen, dann ist es sehr häufig eine gute Idee, dann von Trumpf zu wechseln, um nachher in Trumpf noch ein bisschen mit Kräu Pik Karobu oder Trumpf 10 auch ein bisschen äh, fette, fette Trümpfe einzusammeln. Also mehr natürlich aus der Not, als dass es jetzt eine echt starke Idee ist, habe ich jetzt die Peak-Lusche nachgespielt. In diesem Moment hat sich natürlich der Plan, den man sonst auch hat, mit 8, 9, 10 direkt mit der 10 zu starten, falls man eben nur einen 13-Augen-Stich-Trumpf abgegeben hat, der hat sich natürlich jetzt schon erledigt, das ist klar. Wir sind jetzt hier schon ganz klar im Plan B. Ähm, und an sich muss man natürlich sagen, die Chance, dass sich jetzt hier was sehr Gutes für mich entwickelt, ist nicht so besonders groß. Denn... Ähm, normalerweise wird schon geschnippelt, weil die Gegner auch erahnen, dass das jetzt wohl eher der Antritt aus der Schwäche ist. Es sei denn, das Pik Ass steht blank, aber wo soll das eigentlich blank stehen? Wenn es bei dem 5-Trumpfmann ähm, blank steht, dann habe ich später auch keine Chance, die 10 zu bekommen. Und da hinten kann es ja an sich schon kaum mehr blank stehen, ähm, denn fünf trümpfe kenne ich ja hier schon. Und die äh, kreuz äh, beiden Luschen kenne ich vorne auch schon, wo hinten die Dame fiel. Also äh, dann... Wären jetzt hier noch drei Peak, dann werden, werden die kompletten Karten schon verteilt. Eher unwahrscheinlich. Also, was passierte? Peak Ass, was ich erstmal erfreut gesehen habe, aber dann flog da auch schon Karo 10 rein. Und damit ist jetzt amtlich. Ich habe im Prinzip die krasseste Gegenverteilung, die man sich bei diesem Blatt vorstellen kann. Trumpf steht 5 zu 0 und meine zweite äh, Schwäche, quasi meine Beikarte, Pik stand 4 zu 0, also komplett zu 0-Verteilung. Und äh, der 5 hat hier gerade übrigens seinen einzigen Fehlkarten vollen ähm, auf das Pik Ass nach Hause gebracht. Ja, ehrlich gesagt, es sieht ziemlich finster aus. Das ist nach diesem Stich noch mehr amtlich als vorher. Wie lief es weiter? Karolusche. Karo König, ja, und da sitzen wir jetzt hier mit unserem Talent. Und natürlich ist es jetzt leicht, den Kopf in den Sand zu stecken und irgendwie weiterzuspielen. Oder sagen wir mal auch, es ist vielleicht wirklich schwer, jetzt noch an eine Möglichkeit zu glauben, dieses Spiel zu gewinnen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich hatte sofort den Gedanken, wenn überhaupt, dann geht es auf eine ganz äh, bestimmte Weise. Ich habe dann doch noch ein bisschen länger darüber nachgedacht, ob das überhaupt funktionieren kann. Also... Man könnte ja sagen, hier abwerfen auf vier Augen. Aber ehrlicherweise muss man sagen, damit ist das Spiel dann wohl nicht mehr zu gewinnen. Es ist völlig klar, dass Pik 10 mit dem Trumpf Ass irgendwann gestochen wird. Es sei denn, wir wollen die Trumpf 10 abwerfen. Es ist natürlich klar, dass danach von der Seite ja wahrscheinlich, vermutlich dann Kreuz wiederkommt. Also wir auf jeden Fall dann auch stechen können, uns in den Trumpf Gleichstand stechen können. Aber dennoch haben wir damit quasi die Chance aufgegeben, irgendwie, ja, die Pik 10 heim zu bekommen und wie das jetzt überhaupt zu einer Chance werden kann, ähm, das war dann meine Überlegung. Ich habe mir gedacht, ich muss auf jeden Fall jetzt äh, erstmal in den Trumpfgleichstand kommen, also gestochen. Und dann eben äh, typische Situation, wenn du eigentlich nicht gewinnen kannst, dann versuche die Gegner zu Fehlern zu verleiten, beziehungsweise versuche halt die, Situation oder die Stellung irgendwie zu verkomplizieren, versuche irgend noch einen Bluff, eine Nebelkerze. Und das habe ich jetzt gemacht mit der Peak 9. Denn es ist natürlich so, dass es den Gegner nicht 100% klar sein kann, ähm, ob die Peak 10 nun gedrückt ist oder nicht. Und damit stiften wir hier im, äh, im besten Fall ein bisschen Verwirrung, was zu nichts führt oder im schlimmsten Fall. Ähm, ein Spiel, was wir ohnehin nicht gewinnen können, denn logisch ist, mit offenen Karten wäre das nicht der ideale Zug. Ne? Ähm, aber mit verdeckten Karten scheint es mir die einzige Chance zu sein, hier die Gegner noch zu einem Fehler zu bringen. Und die, an der Stelle kann ich ja dann auch mal die Karte aufdecken, denn jetzt kam natürlich nicht die Pik-Dame, sondern der Pik-König. Und der Spieler hier, es ist ja schon klar, dass der noch die letzten vier Trümpfe hat. Hatte. Die zweite Kreuz Lusche war auch klar, also auch nicht super überraschend, dass jetzt da als letzte von ihm unbekannte Karte der Kreuz König fiel. Ja, und ähm, an der Stelle hätte der Spieler hier in Hinterhand natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel Kreuz 10 fortzusetzen. Damit würde das Blatt geklärt und ich würde das Spiel einfach nicht gewinnen, obwohl ich natürlich die Kreuz 10 bekommen würde. Er könnte auch noch mal Karo fortsetzen, aber er hat jetzt natürlich schon gedacht, ah, vielleicht ist Pik 10 doch noch da, beziehungsweise einfach in der gleichen Farbe bleiben und hat jetzt einfach die Pik Dame nachgesetzt. Im Endeffekt könnte man das auch so interpretieren, dass der Spieler hier schon genau auf diesen Bluff bei mir gewettet hat. Aber... Das ist jetzt natürlich für den Trumpfspieler auch nicht so leicht zu interpretieren. Denn es war ja auch eine völlig plausible Drückung, hatten wir gesagt, die Pik 10 runterzudrücken tun und dann hätte ich jetzt einfach noch eine Kreuzlusche. Und deswegen ist es für den Spieler hier jetzt gar nicht so leicht, eine gute Entscheidung zu treffen. Also sticht er etwa mit dem äh, Trumpfkönig äh, und ich habe keinen Pik kann ich mit der 10 überstechen, meine letzte Kreuzlusche wieder rausschieben und hole mir dennoch das Trumpf Ass. Ähm, sticht er mit dem Trumpf Ass und ich kann überstechen, passiert das Gleiche. Ne? Also ich, ähm, wenn ich jetzt tatsächlich keinen Pik mehr habe, dann ist ein Einstich natürlich nicht so pralle. Abwerfen ist dann auch nicht richtig cool, aber dann ähm, gibt er wenigstens nicht so leicht das Herz Ass auf. Also nach reiflicher Überlegung, und das war natürlich meine ganze Hoffnung, hat der Spieler hier jetzt da die Kreuz 9 abgeworfen, womit ich plötzlich unverhofft meinen ersten Vollen mit dieser Nebelkerze nach Hause gebracht habe, nämlich die Pik 10. Und jetzt hatte ich auch wirklich schon das Gefühl, jetzt wird es einfach wie auf Rädern plötzlich funktionieren. Ich habe jetzt nämlich eine schöne Fortsetzung mit Karo Buben, die natürlich auch noch nicht zwingend gewinnt, wenn der Spieler hier jetzt die Nerven behält und nicht schmiert. Aber letztlich, der ist jetzt so im Flow, der hat sich vielleicht gerade schon über die Pik 10 geärgert. Da wird im Moment jetzt auch, weil an sich alles klar ist, gar nicht mehr so richtig dolle nachgedacht. Mir war völlig klar, auf Karo Bube gibt es jetzt eine Schmierung. So war es auch und die anderen haben ja erst 29 Augen liegen. Jetzt kommen sie auf 43 und ich komme genau in dieses Gabel-Endspiel, was ich mir so vorgestellt habe. Es wurde tatsächlich die Dame gespielt. Äh, König wäre in der Ecke präziser noch gewesen, aber so oder so. Ich äh, tauche noch einmal weg. Hinten geht das Karo Ass rein, aber das sind dann halt nur 58, beziehungsweise im Original habe ich den König jetzt im Endspiel noch bekommen und habe das Spiel im Original mit 63 gewonnen. Auch so wäre es mit 62 gewonnen. Und das war natürlich richtig cool, muss ich sagen. Das hat richtig Spaß gemacht. Das hat mir im Prinzip den ganzen äh, Abend irgendwie äh, gerettet, würde ich sagen. Also das als eins dieser Spiele und Verläufe, von denen man da wirklich tagelang mal kann. Und ähm, ja, wie kann man so ein Spiel gegen fünf Trumpf und alle vier Piken in einer Hand gewinnen? Genau wie gezeigt, ein kleiner Zauberzug, der die anderen irgendwie so ein bisschen in, in, in, im Unklaren gelassen hat. Und schon war es passiert. Und wie gesagt, ähm, da sind eben so einige Überlegungen dabei, von der Drückung angefangen, über das, ich steche mich im Trumpfgleichstand beziehungsweise auch ich spiele fehl aus, wenn die Trümpfe alle in einer Hand sitzen, ähm, die man sicher in sehr vielen Situationen immer dann, wenn eben die Verteilung ungünstig ist, verwenden kann. Ja, und es klappt natürlich nicht immer. Es gab natürlich keine Garantie, aber letztlich, ob man ein Spiel dann so rum oder so rum verliert, das ist ja eigentlich egal. Wenn es denn hier eine Chance gab, dann war es wohl die. Und wenn es dann funktioniert, dann macht es halt richtig Laune. Ja, dann hoffe ich, ähm, Ihr seid nachher Sonntagabend, heute Abend, in meinem Livestream dabei. Die Canadians sind mal wieder am Start. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende und wie immer, gut blatt.